Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute bei Ami antwortet geht es um den Kommentar von Miriam. Miriam fragt, was frühstückst du? Esse gerne Haferbrei, aber Hafer ist ja nicht so gut für die Zähne, oder? Also ich persönlich, das habe ich auch schon in meinem Video über meine Ernährung erklärt, Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke das noch einmal hier oben in der Ecke und auch unten in der Beschreibung. Da erkläre ich ganz genau, wie meine Ernährung aussieht. Ich esse auch Kohlenhydrate. Ich achte aber darauf, dass es möglichst langkettige Kohlenhydrate sind. Kurzkettige Kohlenhydrate und einfach Zucker meide ich. Haferflocken enthalten langkettige Kohlenhydrate. Also ich esse auch Haferflocken und ich esse auch ganz gern mal Haferbrei oder Porridge zum Frühstück. Ich achte aber schon darauf, dass es insgesamt nicht zu viel wird und vor allem nicht zu oft am Tag. Ich ernähre mich nicht Low-Carb und ich bin auch generell kein Freund von einer kompletten Low-Carb-Ernährung, auch wenn es einige Zahnärzte da draußen gibt, die sagen, man muss Low-Carb sich ernähren, dann braucht man auch eigentlich gar nicht die Zähne zu putzen, höchstens vielleicht einmal am Tag, so zur Sicherheit und weil es ja einen frischen Atem bringt. Aber Low-Carb ist die Ernährung für gesunde Zähne. Ich sehe das ein bisschen anders. Kohlenhydrate können zwar vom Körper selber hergestellt werden, die muss man nicht über die Nahrung zu sich nehmen, aber wenn man sich Low Carb ernährt, ist der Körper halt auch in einer Notsituation, in einer Hungersnot. Und ich möchte nicht genauer auf dieses Thema richtig eingehen, das soll ja auch ein kurzes Video bleiben. Ich möchte einfach nur meine Meinung dazu äußern, von meiner reinen Logik her kann ich mir nicht vorstellen, dass es gesund ist, den Körper Körper dauerhaft in eine Notsituation oder Hungersnot zu bringen. Und ich kenne auch die ganzen Auswirkungen, die dann im Körper entstehen. Und ich esse Kohlenhydrate, langkettige Kohlenhydrate, aber eben in Maßen. Ich versuche es auch ein bisschen zu reduzieren. Man braucht nicht so super viele Kohlenhydrate, auch nicht zu jeder Mahlzeit. Und wenn, kann man auch das eher als Beilage nehmen. Ich esse sehr viel Gemüse, ich achte darauf, viel Gemüse zu essen, wo auch viele Ballaststoffe drin sind. Im Gemüse sind natürlich auch Kohlenhydrate drin und deswegen, also Low Carb ernähre ich mich nicht. Und ich esse auch gelegentlich Obst, wo ja auch Fruchtzucker drin ist, aber wirklich nur in Maßen. Also wenn die, diesen Zucker aus Obst nehme ich in Kauf, weil da so viele Vitamine drin sind. Ich nehme den Großteil der Nährstoffe aus Gemüse, wo weniger Zucker drin ist, aber mein Gott, ab und zu esse ich auch mal Obst, ja, weil da eben auch ganz, ganz viele wichtige Nährstoffe drin sind, aber eben in Maßen. Und das ist einfach meine Sicht der Dinge, wie ich es handhabe. Für mich funktioniert das wunderbar. Ich habe mich auch mal, nee, zweimal sogar schon Low Carb ernährt. Das eine Mal war es, glaube ich, für ein halbes Jahr, dann habe ich mich wieder nicht Low-Carb ernährt und dann noch ein zweites Mal für ein Dreivierteljahr. Und für mich ist es keine Ernährungsform, die ich dauerhaft anwenden möchte. Einige Arten von Kohlenhydraten kann man ja auch sehr gut ersetzen. Wenn ich zum Beispiel Nudeln koche, dann koche ich meistens Nudeln aus roten Linsen oder aus Kichererbsen. Das, da sind ja auch schon mal weniger Kohlenhydrate enthalten als in Weizennudeln oder in Dinkelnudeln. Und ganz Selten nehme ich auch mal Dinkelnudeln, ich bin mir dann aber dessen auch bewusst, dass da viele Kohlenhydrate drin sind. Und dann weiß ich auch, wie ich hinterher meine Zähne zu pflegen habe und wie wichtig die mechanische Reinigung hinterher ist, damit man trotzdem keine Karies bekommt, keine Zahnfleischentzündung. Das heißt, wenn man Kohlenhydrate isst, muss man natürlich auch genauso wissen, wie man hinterher seine Zähne zu pflegen hat. Und für mich ist es einfach so, ich esse auch überhaupt keine Süßigkeiten, Haushaltszucker meide ich komplett. Selbstverständlich werden auch langkettige Kohlenhydrate letztendlich im Körper gespalten und enden als Zucker. Also auch aus langkettigen Kohlenhydraten wird, wird irgendwann Zucker. Aber es dauert einfach länger. Dieser Zucker liegt ja nicht sofort frei zur Verfügung, wie es bei Einfachzucker der Fall ist. Also beim Haushaltszucker zum Beispiel... Das kann ja sofort von den Kariesbakterien verstoffwechselt werden und sofort eben zur Verfügung stehen. Kurzkettige Kohlenhydrate werden auch relativ schnell in Zucker gespalten, das geht ganz schnell. Bei langkettigen Kohlenhydraten dauert es einfach sehr viel länger. Natürlich, irgendwann ist es auch Zucker, aber es dauert länger. Das muss erstmal wieder von den Enzymen gespalten werden. Das heißt, es ist... Es kann auch Karies hervorrufen, ja, aber dadurch, dass der Prozess länger dauert, hat es kein so großes Karies-Risiko oder Karies-Potenzial wie kurzkettige Kohlenhydrate oder Einfachzucker. Und man hat einfach auch einen längeren Zeitraum, in dem man Zeit hat, sich die Zähne vernünftig zu putzen. Also wenn man mittags Kohlenhydrate isst und erst abends wieder die Zähne putzt, aber man hat langkettige Kohlenhydrate gegessen, dann ist es nicht ganz so schlimm, weil es ja auch eine längere Zeit braucht, um überhaupt Zucker zu werden, die die Kariesbakterien verstoffwechseln können. Und wenn man aber was Süßes zum Mittag isst, zum Beispiel einen Nachtisch mit Zucker, der ist sofort zur Verfügung und der wirkt dann über Stunden auf die Zähne ein und das ist halt nicht so gut. Und das ist halt das, was ich auf jeden Fall vermeiden würde,